Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter! Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. Die Weihnachtszeit ist eine sehr schöne Zeit, besonders für Kinder. Heute werden wir über Kindheitserinnerungen an die Weihnachtszeit sprechen. Oh mein Gott, das ist so cool. <lacht> Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. In diesem Video werde ich meine Lieblings-Kindheitserinnerungen mit dir teilen. Jemand hat mich in der Facebook Gruppe darum gebeten und wenn ihr mich um etwas bittet, dann mache ich es auch. Ich mache es nicht immer gleich, weil ich eine lange Liste habe, aber ich mache es. Viel Spaß, los geht's. Meine Lieblingskindheitserinnerungen. Ich habe sehr viele schöne Erinnerungen an die Weihnachtszeit. Das war immer eine sehr tolle Zeit. Also einmal ähm, brauchte man nicht zur Schule zu gehen. Ähm, es gab viel Süßigkeiten, die man essen durfte, und es gab Geschenke und äh, alles war schön beleuchtet, alles roch gut. Es war eine sehr schöne Zeit. Ja. Es ist immer eine sehr schöne Zeit, wenn Weihnachten ist. Und ähm, Am meisten erinnere ich mich daran, dass äh, ich immer lange gewartet habe auf Weihnachten und äh, sehr viel Vorfreude hatte, sehr viele Hoffnungen. Ja. Und äh, ich habe sehr lange ähm, immer darauf gehofft, ein bestimmtes Geschenk zu bekommen. Ja? Da war zum Beispiel äh, dieses eine Weihnachten, wo ich äh, ganz doll darauf gehofft habe, einen Gameboy zu kriegen. Ja, das waren 2000... Nee, nicht mal 2000, sondern 1900. 97, 98, wann kommt der? Ich weiß nicht mehr, wann der erste Game Boy rauskam. Das sind schon viele, viele Jahre her. Und ich habe sehr darauf gehofft, diesen Game Boy zu bekommen. Und ich habe sehr darauf gehofft, auch Zubehör zu bekommen. Ich fand, es gab sehr tolles Zubehör für diesen Game Boy. Ich glaube, das war der Game Boy Color. Und da gab es einmal eine Lupe, sodass man den Bildschirm besser sehen konnte. Und äh, es gab äh, eine extra Batterie, sodass man länger spielen konnte und all sowas. Und dieses Zubehör wollte ich gerne haben. Und natürlich den Game Boy Color. Und äh, ich habe ganz doll gehofft, äh, ihn zu kriegen. Und äh, ich hatte schon fast aufgegeben. Ja? Ich weiß nicht, ob du auch so ein Gefühl hattest äh, zur Weihnachtszeit, als du ein Kind warst, dass du dir gedacht hast, ach, ich möchte gerne dieses eine Geschenk haben, aber ich werde es wahrscheinlich nicht bekommen. Ja? Aber als dann Weihnachtszeit war, als dann, als dann Heiligabend war, habe ich tatsächlich diesen Gameboy bekommen und ich habe mich riesig gefreut. Ja? das war ein total tolles Gefühl, weil ich lange gedacht habe, dass ich es nicht bekommen werde und dann habe ich es bekommen. Es ja, war sehr, sehr schön. Ja. Und ich erinnere mich auch an das eine Mal, wo ich mit meiner Familie, meiner erweiterten Familie, in einer Hütte war, im Wald. Ja, wir haben das Weihnachtsfest in einer Hütte im Wald gefeiert und äh, niemand äh, war weit und breit. Ja? Wir waren ähm, sehr isoliert und äh, deswegen konnten wir Kinder auch sehr laut sein. Ja? Wir konnten sehr laut sein äh, an diesem Weihnachtsfest, weil ähm, wir in einer Hütte waren. Und ich werde dir gleich verraten, warum das besonders wichtig war. Ja? Und zwar... Ähm, wollte ich damals einen CD-Player haben. Ja? Ich wollte sehr gerne einen CD-Player haben. Ja? Ähm, also, mir fällt gerade auf, wie ich von vergangenen Zeiten spreche mit Technologien, die heute ähm, selbstverständlich sind oder obsolet sogar. Ja? Also, der Game Boy ist gar nichts im Vergleich zu den heutigen Smartphones und der Umstand, dass ich damals einen CD-Player haben wollte, ist äh, ja, sehr seltsam aus der heutigen Perspektive. Ja, heute hat fast jeder entweder einen CD-Player in seinem Computer oder sogar etwas viel Besseres oder man braucht einen CD-Player gar nicht mehr. Ja? Aber damals an diesem Weihnachten wollte ich sehr gerne einen CD-Player haben. Ich habe an diesen Weihnachten eine CD geschenkt bekommen. Ja? Ich habe das Geschenk geöffnet und dann war das Geschenk eine CD. Und ich habe ähm, zu meinem Bruder gesagt: Hey, kann ich deinen CD-Player benutzen, um diese CD abzuspielen? Ja? Ähm, weil damals hatte nur mein Bruder einen CD-Player und ich nicht. Ja? Und ich wusste nicht, dass ich auch noch einen CD-Player bekomme. Deshalb dachte ich, okay, ich habe eine CD bekommen, aber ich kann sie nicht abspielen. Ich muss immer meinen Bruder darum bitten. Aber dann mache ich das nächste Geschenk auf und es ist ein CD-Player. Ja. Das hat mich total umgehauen. Ja. Da habe ich mich total gefreut. Ja. Da wir, wie gesagt, in einer Hütte im Wald waren, durfte ich meinen brandneuen CD-Player auf volle Lautstärke stellen. Das war echt toll! Dann gab es das eine Weihnachtsfest, wo mein Onkel den Weihnachtsmann gespielt hat und ich denke, das hat er total gut gemacht. Er hat es mit sehr viel Humor gemacht. Er hat immer so geredet und dann auch immer zu. Ja, hat eine sehr gute Show dargeboten und äh, ich glaube, das war auch das Weihnachten, wo ich daran gezweifelt habe, dass es den Weihnachtsmann gibt, weil ich gemerkt habe, oh, irgendwie stimmt da was nicht. Irgendwie ähm, erinnert mich dieser Weihnachtsmann zu sehr an meinen Onkel. Das war auch eine, eine interessante Erfahrung. Ja, das sind äh, so die Erinnerungen, die bei mir hochkamen, ja, das sind äh, die Dinge, an die ich mich am meisten erinnere. Es sind so diese kleinen Momente und äh, mich würde auch interessieren, was deine Lieblings-Kindheitserinnerung ist. Ja? Wenn du an das Weihnachtsfest denkst ja, und an deine Kindheit, was äh, fällt dir ein? Ja? Welche Geschichten kannst du erzählen? Ja, Ich denke, es ist ein sehr schönes Fest und ich werde auch noch weitere Videos über Weihnachten machen und auch deutsche Kultur und Weihnachten. Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!